Herr Neuberg, wie viele Tote waren da? über Und die haben sie mit ihren LKWs weggeführt? Ja, weg. Aber nur in der Straße näher. Die haben sie alle liegen lassen, die, was weg, weg war von der Straße. Ja, da ist die Straße gegangen, da ist noch eine. Und da ist das Gruppengrab da oben, da haben sie sich reingeschoben mit den Pferden. Gemacht, ja. Und ein paar Ustascha hast du gesagt? Ja, du schaust halt an dir. Wie viel Ustascha, weißt du nicht? Ah. Wie viel denn? Weiß man nicht. Ja, drei, vier, ich habe ja. mich geschält. In meinen Augen. Ja. Ja. Aber erst noch ein Juli-Monat mhm. hat es gestunken. Aber wir? Ja, für die Verswesung. Ich muss aufstehen. Leibe, ja. Und wo lag dieser Obeiden? Man sagte mir da, da in ja. ein beim Pro-Mann. Ja? Objektin, der Objektin. Den Kindern nicht, gell? Kind. Da haben sie drei Kroaten rausgeholt beim Bromann. Also, sie sind wirklich gut recherchiert. Ich weiß, bei der Kaserne hat man mal nicht alle Toten rausgeholt, gell? Nicht alle Toten. Gut, bei die Kaserne gebaut war. Ja. Ja, die Kaserne haben wieder gebaut. Jetzt haben sie ein bisschen mehr ausgehoben, weil sie einen toten gemacht haben. Da sind sie auf die Toten gekommen. Aha. Von der 16. Ähnlich wie im Und von Frankfurt war sie als Kreuz gekommen, hat eingestellt. Ich war dort beschäftigt, die Wintermonate. Da ist ein Stempel in den Arbeiten gegangen. War dabei. Es war noch eine Frau, die sich das Kind da oben gehabt hat. Aber der Brust war noch knochen. Grauen Kind, ja? Und so viel unter der Erde. Und so viel, dass der Flug mit der Ost und mit der Osten nie war. Und da dann bleiben wir schuld. Ja, die für Die Pferde, als müssen Arbeit bringen nach Jugoslawien. Aus unserer Zeit haben wir alle getrieben. Dorf von der Strasche. Wir waren zwölf Burschen. Ja, da müssen die Pferde auch bringen. Ja, da ja. waren wir alle fast gleich alt. Ja, waren zehn, zwölf, 15. Wir haben alle rausgetrieben. Nach dem Beutel entzogen. Und immer auf und auf einen gewogen. Und du oben erst über die Grenze. Durch das Tal. Ja. Wo die Türchen oben stehen. Ja. Am Und da haben wir sie durchgetrieben hat sie Die Partisanen. Wie wurden Sie behandelt? Haben Sie auch äh, Gefahr gelaufen? Sind Sie Gefahr gelaufen? Da Sie auch zu Handkuss kommen, dass Sie das nicht mehr so gut haben. Bei der Umwelt hat er mit Tante wohnt. Ach so. Das ist umgebaut jetzt, ja. Meine Mutter Schwester war nie doch... Wie hat man erzählt, dass in dem Gebäude da hinten dieser Partisanen-Hauptbefehlshaber, Basta, also Titus-General, sein Stab hat? Beim Hust? Genau, richtig. Ein bisschen bei Hust war. Ich waren zwei Briefe da, ja. beide bei der SS. Und die waren schon drei Wochen früher, bevor ich gestorben war. Der Röse und der Franz. Richtig, ein ja. richtiger Eistreger. Der Franz. Ich bin ja. ausgekommen, bei meinem Peru. Und unterhalb war ich Partisaner. Und die haben ja. mir umgekauft geladen mit den Waffen. Ja. Ich kann dir nur ansehen, dass die zwei oben sind. nicht so passend. Mit den Leiterwegen haben sie sich auch weggeführt. Mit den LKWs. Mit den LKW, mit den Schneiderwegen. Pritschenwegen waren dort, ja. ja. Die haben sich aufgekauft, ja. Alles, was bei der Schlossenseiten war und was bei der Schlossenseiten rein war, die haben sie dort eingeschraubt. Da waren wir schon am schon dabei. Zwei oder drei. Ein gewisser Schneidbuch Fritz. Der war von der eine gekommen, von Russland. Natürlich hat er Geld gebraucht, hat die Zigaretten, den Wetter, hat einen Lutten gehabt, ist er freiwillig gegangen. Und bei mir, ein Onkel, der war auch draußen, der aus der Eingang war. Ah, der war auch draußen? Der Marsch, ja. Masch, ja. Masch, ja und ihr von den Kindern hat nichts gekriegt? Hat ihr nichts gekriegt, wenn ihr die Pferde oben gebraucht habt? Hat es kein Geld gekriegt dafür? War nicht, ich nichts, mein Onkel. War dort war ein Bauer dort, das hat wohl gestritten. Ja. Bei dem Haus haben wir sich vorbeigeführt, die 8. Tage und die sind gegangen. Und du hast gesagt, beim Bach dort, gell, wo der erste Panzergraben war, da haben sie sich dann runtergeführt, in die Führerreihen. Und da haben sie auch welche erschossen, in den Bach ein. Wie viele. Viele wollten davon. Ja. Aber da haben sie niemals recht gekommen. Was haben sie denn auch dort hingegraben oder weggeführt? Die Blitzschweigenhau, die waren in der ja Nähe von der Strasse Gemeinde Gemeinde Strasse, ein paar der Schanderstrauzen, oder Bleiburger Strauzen. Ja. Und bei weiteren Dingen waren haben uns gerade dort eingegraben. Und die haben sich dann wieder rausgeholt, ein paar. Die haben sich noch neu gebraucht, begraben. Unsere Neubau war auch Veit, noch nach St. und Was wir jetzt zurückhaben, war sie ja noch neu die Engländer, Engländer zugeschaut, wie die Partisanen morden? Ja, haben das noch geschaut. Ah, die haben einfach zugeschaut? Und die haben nichts getan? Ich gar nichts haben sie getan. Und zugeschaut, wie das passiert alles passiert? Mit dem Baby, ja. Die, die, die Frau hat ein Baby schon geboren, gell? Ja. Und da wurden die Kaserne drin, ja, weiß ich. Eingelogen haben sie nur das Baby oben gehabt. Da war zwei Monate später drauf, gell? Das waren auch die Serben, und die haben es in den Deckbächer, ja. Und die Serben waren auch sehr brutal. Stimmt das, die haben ungewöhnlich die Haut runtergezogen an da oben, beim Circular. Beim, beim haben sie am Ustad... dann haben sie aufgehängt. So bei Mutter oder, oder... oder... oder... Ja, ein Schwein, oder, gell. So haben sie noch runtergezogen, die Haut. Von da weg. Bäh. Und heute kam er. Gehäutet? Das habe ich gesehen. Er war schon tot. gell? Das hast du gesehen, ja? Das habe ich gesehen, ja. War die ganze Haut da herunter? Die ganze Haut, ja. Aber schwitten. Aber? Blut war ich überhaupt nichts mehr. Ich war kein Blut mehr in, in, in, in, in den in Leichen drinnen. War kein Blut mehr drin. Die haben sich einfach überrasiert. Also, so wie ein Schwän, das da oben klingt. Genau so, oder? Ne? Ah, na, mehrere. War mehrere, ja. Habe ich auch angesehen, bis ich in die Haut aber gezogen habe. Ich mir die haben auf aber Waffenherrung Also, was ich so gerne habe, wie nach Leipo, ja, Ich ein sagen, Und auf dem Schottenberg war der Bauer. Die Szene waren bei der Partisanen und dann den Partisanenpaare und den Alten, der äh, den Vater von den, haben sie gesucht, haben sie gefunden. Die haben sie nach Fichten aufgegeben. Bei den Leib. Und ab drei oder, oder vier Wochen dann noch. Als noch Schnuppen hat, da haben sie unter Rumgesahler und bei uns dann auch mal verbunden von den Fichten. Nachbar von der Fichten. Ja. Schon brutal zugegangen damals, gell? Ja, wirklich. Und du hast ja alles mitgekriegt dort. Der Hof war ja gleich drüben, gell? Aber, ja, genau. Die Ustasche hast ja gesehen, gell? Ja. In der Früh um sie gekommen. Hat ich war. Aber ich hab sie schon vorher gehört. Ich war auf Paulina auf. Ich hatte die ganze Nacht gefragt. Ich war unten unten auf der Kreuzung. Milchstall und auch wenn wir noch hinten. Da sind mehr Partisaner vor wir mehr, mehr wie Und wohin haben sie in die Ustascha gebracht, die Toten? Ins Mistol oben, gell? Weggeführt? mit den haben sie Tretel... so alte Masse, von da, ja. Da wurde eine Verkreuzung dort. Obe, ja? Ja. Mhm. Dort war halt ein Denkmal, ist ein Eisern. Da Für die auch Er hat aber Auch ein Masken geholfen. Es zu, weil sehr viel gern getrunken. Da bin ich anstatt schon gegangen. Graben, den Panzergroben. Und wo war denn der Panzergroben? Da bei Rußdurten, bei diesem Gasthaus. Bis vorne, vorne oben zu der Ja. Und hinten bei der Beratung, wo ein Punkt da oben ist. Aber unter der Straße auch, nicht durch die Straße, sondern neben der Straße, auch und Poch. Dort war Und bei der Kaserne unten war Ponzer ja. Ein, Jahre, ja. ein zweiter Panzergraben. Ich habe mitgegraben, also ich bin so ein dabei. Und dann haben sie die Toten da reingeschmissen mit den Pferden? Und so ein Reichtum, was sie dort reingeschmissen haben, sie haben sich geschnauscht. Ist noch ein drinnen. Was haben sie denn reingeschaut? Uhren, Wald und alles Mögliche. Was eine Partisanen sich übergeben hat, was sie dort reingeschmissen haben. Ein paar hunderte. Aber die haben sie weggeführt. Die, die bei der Runde geschossen die, die haben sich auf auf, auf auf den und, auf einen auf und auf einen Die Toten. Und sie haben sie dort mehr Die Toten im Sumpf, wo sie gezeigt haben? Ich die haben auch noch. Wo die, wo die vier Pferde waren und, das ist so starke, und der dritte Stahlscharre. und um die Pferde Die haben wir, wir, wir geschossen. Das will auch noch die habe es reingeschossen, aber ja, es was wir ja. Das ist ja halt Bleiburg, nicht lieber Platz, sondern noch, noch ein Bach. Beim ist vorbei. Und wieder um auf den Da ich tut, nur, da kann er nicht ganz haben gut Sie in und haben die Pop, Ja, Und da haben sie alle reingeschmissen, habe ich gehört. Und zugeschüttet. Zugeschüttet so mit den Bagger. Ja, aber, wir gerade das war gewöhnlich erlaubt, was sie gemacht haben. Und wer hat zugeschüttet? Die Engländer oder die Partisanen? Die Partisanen selber.